es immer noch so kalt, ey. Oh, ey. Ich muss kurz den Lagerfeuer aufmachen. Ah. Boah, ey. So ein schlechtes Wetter heute. Was ist da denn? Ey, warum zerbricht das? Wasser? Oh, ey. So warm, ne? Oh, so schöne Lagerfeuer. Hallo? Hi. Was geht? Hi! Ja! Ja! Ich wollte dich mal kennenlernen. Sollen wir mal zusammen nach Neo gehen? Nach Tilted? Ja komm! Bist du, ein bist du ein Skifahrer? Skifahrer? Ach so! Deswegen bist du auch so schnell! Wirst du immer so schnell! Boah, das will ich auch gerne werden. So schnell! Oh, ey. Kennst du Leon und Max? Leo und Max? Ich hab einen Freund. Ich hab einen Freund, der äh, der immer an Weihnachten hier war. Immer an Weihnachten. Und jetzt ist der weggereist. Jetzt gibt's ihn nicht mehr. Aber komm. Was ist das denn? Boah, ey. Ja? Kommst du? Oh mein Gott, das ist der Das ist der neue Darburger, so um hingehen! Guck, guck, guck, Ey, was ist das denn hier? Ist das die neue LKW? Ist aber cool. Was ist das eigentlich? Oh, das ist Baustelle. Ah, das ist da Bürger, das ist der Darbürger. Was ist das denn? Offene auf, auf Fabrik? Also, wir müssen hier aufpassen. Ja, kommen wir einfach die Abkürzung, die sehr, sehr cool ist. Hast du Geld dabei? Ah, gut, okay. Oh nein, hier ist eine Baustelle. Ja, komm. <Glacht> Granate. Hallo? Was ist das denn? Hä? Okay. Okay, komm, egal. Ja, wir hätten gerne ein nee. Cheeseburger, ne? Ein Cheeseburger bitte. doch. Vielen Dank. ein schönes Essen ja hier ah, mh, lecker was ist das eigentlich für ein Chicken lecker ne hat lecker geschmeckt ja okay na komm vielen Dank für ihr Essen ne tschüss ja, warum heulen Sie was ist los bitte schon das Geld sollen wir ihn einfach lassen komm wir lassen ihn einfach in Ruhe ah okay komm Gibt es ein Hotel? Wir müssen zum Hotel gehen. Da vorne ist ein Hotel. Ist das ein Hotel? Was sind das für Töne? Oh, wo kamen sie denn jetzt? Ich glaube, der wohnt auch im Hotel. Ah, ist das überhaupt ein Hotel? Also, wir. Was? Ja, das ist ein Hotel. Oh, das ist ein... Was ist das denn für ein geiler Zimmer? Das ist ja aber ein geiles Zimmer. Boah. Das ist ein richtig cooler Zimmer, ne? Ey, jetzt haben wir endlich mal ein Zimmer mit Code. Endlich! Jetzt können wir da auch noch rumspielen an den Code, aber es passiert nichts. Jetzt kann irgendjemand reinkommen. Hallo? Geh ihr raus? Raus. Raus. Hallo, raus. Raus aus dem Hotelzimmer. Raus. Tschüss. Gehen die weg. Was hat das denn für ein Mensch, ne? Komm, ich schlafen. Nein, töte ihn nicht. Der Arme. Gehen Sie weg, Blinkerella. Mach kurz eine Absperrung. Kann ich das? So. Komm. Kommen Sie nicht. Kommen Sie nicht zu uns. Gehen Sie. Komm mal. Okay. Ups, Entschuldigung, mach mal ein Fenster hier. Bau mal ein Fenster ein, bei uns. Mann, gehen sie jetzt endlich weg? Haben sie mich verstanden? Und ich mache gleich eine Anzeige bei der Polizei. Ey, komm, wir gehen nach oben. Zu der oberen Etage. Weil, das sind Mist. Das ist nicht gut. Warum gucken die mal bei uns rein? Wir haben ein Zimmer. Ein großes Zimmer. Das ist aber gut. Mann, was wollen Sie? Gehen Sie weg! Gehen Sie! Sie haben doch schon ein Zimmer! Haben Sie ihn verstanden? Gehen Sie einfach! Ey, kannst du die Polizei rufen? Haben wir hier keine Polizei? Sollen wir mich mal reinlassen? Okay. Blingarilla! Blingarilla! Sei nicht traurig! Komm rein! Komm rein! Komm rein! Blingarilla, komm rein! Komm rein. Heul nicht. Komm rein. Was sollen wir? Oh, sollen wir heute einen Film gucken, Leute? Okay, kommt, Leute. Macht euch bereit. Wir gucken jetzt einen Film. Ein richtig cooler Film. Let's go. Ach, Ach endlich. Es ist schon dunkel. Gehst du zu deinem Zimmer, Blinkerlöller? Ah, okay. Geh, ne? Bis morgen früh, ne? Morgen früh treffen wir uns. Im Darburger, Okay da, wo Gott, treppen wir uns, okay? Okay, ciao. Oh, Fluss ist das denn gerade? Ja, okay, komm, wir gehen schlafen. Oh, ey. komm. Hm. Hm. Wer ist da so laut? Hallo? Wer ist da so laut? Lingarella, Ei. sollen wir zum Daburger gehen jetzt? Okay, kommt Leute, wir gehen zum Darburger. Kommt, kommt, kommt. Zur Toilette, kommt. Ah, oh, ey, komm. Wo kann sie das denn? Ach. Ja, komm Leute, wir gehen essen. Blingarella, wir hätten gerne einen Hamburger, bitte. Bitte schön, das Geld. Okay. Und eine, und ein Wasser, bitte. Ein Wasser. Ein Wasser wäre cool. Danke. Hier, dein Rückgeld. Danke. Okay, komm. Ach, auf die Tische sind schon das Auf die Tischen sind schon das Essen. Das ist schon das Essen. Ich würde sagen, jeder geht zu, zu seinem Tisch, oder? Komm, wir essen einfach zu dritt zusammen. Okay, was sind wir denn? Ja. Boah, den Laden, hast du den Laden gekauft, Blingerilla? Blingerilla, hast du den Laden gekauft? Boah, so viel Geld gibt's doch nicht. Oh. So viel Geld kann man sich schon gar nicht mal leisten. Okay. Ah. Okay, Leute. Komm. Tschüss, Bingerella. Ja, ich gehe mal hier. Ich geh mal zum Aufzug. Sind wir da? Ja, okay. Okay, komm. Bist da endlich, ey? Wo sind wir denn angekommen? Ich hab Geld! Ich hab Geld gefunden! 36 Euro. Was ist das denn? Tut tut tut tut. na kommt nicht runter. Kommt nicht hoch. es ist kaputt. Hi. Her, ja, was ist los? Oh, ey. Wir müssen ganz schnell los. Was ist das denn hier? Ey. Wie kommt man runter? Ah, hier. Komm, guck, komm, komm. komm. schnell weg. Hallo? Ja, komm. Komm zum Hotel. Komm, wir müssen schnell zum Hotelzimmer. Was war das denn gerade eben? Hier sind nur noch Kisten in diesem Ort. Ich habe wieder Geld. Ich hab Scheine und... Cents. Komm, komm, komm, Zimmer 5, bitte. Zweite Etage, okay, danke. Kommt check, komm, chill, komm, komm, komm, komm. Ah, Wir sind gerettet. Ne? Wir sind gerettet. Kommt! Oh ey, wir sind gerettet. Und? Ja, ich ziehe auch rein. Kommst du? Geht gar nicht mehr. Schade. Du kannst dich doch einfach auf die Kante hinsetzen. Okay. Was ist das denn hier? Was denn? Oh, was ist das ist ein cooler Ding. Eine Frage, kurz helfen wir das überhaupt? Hey, oh nein, ja, geschafft! Leute, wo seid ihr? Wo bin ich? Boah, ist doch vor uns cool. Das machen wir raus, das müssen wir rausschmeißen. Wir haben jetzt ein Zimmer, Leute! Für uns alle! Dieser Zimmer ist doch richtig... Oh, wir haben sogar noch Gästetoiletten. Wir haben hier eine Laterne. Wir haben hier einen Fern... Was ist denn passiert? Hä? Kommst du, Freund? Wir müssen schnell was einkaufen aus dem Kiosk. Ah, komm, komm, komm, komm. So. Was ist das denn? Heimliche Ritter. Was machst du denn? Wie gut bist du? Muss mal kurz gucken, ob ich das auch hab. Ich hab das auch. Ja. Warte. So. Oh, lass es mit dem Golfball. So, wir gehen. Leute, sollen wir gehen? Sollen wir gehen? Okay, kommt Leute, wir gehen. Bingarella, kommst du? Okay. Hm. Was ist das denn für Sachen? Ich hab Geld! Ich hab 477 Euro! Oh cool, ey, was kann man damit machen? Tankstelle! Oh. Mann, ich hab den Autoschlüssel nicht dafür. Oh, ey. Kann ich nicht so leicht fahren? Mm. Komm, komm, komm, komm. komm Leute, kommt, komm, kommt. Wir haben fast die Dings da. Wir haben fast die Tankstelle angezündet. Oh mein Gott! Fährt hier ein Bus entlang oder warum ist hier eine Haltestelle? Ey, wir haben eine Haltestelle hier. Soll man die insch? Oh, was ist das denn? Ich gehe mal einfach zu. Leute? Leute, wo seid ihr? Ah, da! Hi! Was soll man denn jetzt machen? Die Stadt ist einfach so ruhig. Die Stadt ist nicht so laut. Was ist das eigentlich für ein Laden? Oh, ey, immer nur Küsten. Ja, ich gehe mal zum Dabürger essen. Oh! Was denn hier? wir uns treffen sollen? Beim Kino? Oh, wir sind endlich da! Was ist das denn für ein Kino? Oh mein Gott. Hallo? Hast du ein Online-Ticket gekauft? Okay, gut. Müssen wir hier rein? Langwand Le 1. Komm. Ah, wir müssen noch zum Popcorn-Stand. Geld hast du Geld äh, nicht hier rein äh. Äh, tut mir leid wir haben uns verwechselt ja okay wir hätten gern dreimal Popcorn bitte mit zwei Colas ist das sie nicht kann Was ist das denn? Ah, oh, jetzt kommt kam. Komm. Ist das der Film? Ja, ich komm hier hin. Was ist das denn? <lacht> Was ist das denn für ein Typ da? Der ist ja völlig dumm, ne? <lacht> Was ist das denn für ein Typ da? Oh mein Gott. Komm. Oh ey, oh, ey. zwei Stunden lang. Komm, ich bin... Als dieser durchgelebt... Hallo? <lacht> Tschüss! Das sind ein Typ, ey. Ja, komm, wir gehen einfach essen beim Bar-Bürger. Wir müssen wieder zum Hauptbahnhof gehen. Sollen wir zum Hauptbahnhof gehen? Oh! Warum hast du uns so erschreck erschreckt? Erschreckt, Blingarella! Sollen wir zum Bahnhof gehen? Ah, okay, komm, wir gehen zum Bahnhof. Ver IC4? Ist das ein IC? Glaub nicht. Das ist, eine, das ist die 3. So, das ist die 9. Linie, Linie, Stadt. Aha. Hä, weißt du, welche wir einsteigen müssen? Oh, ich weiß selber nichts mehr. Kommt, lass einfach zum Saarburg ganz schnell entspannt. Oi. Oh, <lacht> Hallo? Hä, hey, ist das immer nicht der gleiche? Ich hätte gerne ein Wasser, bitte. Danke. Danke. Kannst du bezahlen? Oh, endlich mal. Was du trinkst du? Komm. Komm, wir gehen. Tschüss. Was ist das denn? Hbf. Hey, hier ist Geld. Ich hab 400 Euro. Oh, ey. Kriegt man noch Geld? Ey, was machen wir? Wir sind angekommen. Wir sind doch da. Hä? Wo sind wir aber? hä? Ist das gleich? Ich weiß nicht, ob das so stimmt. Was sind das für Töne? Ah, komm. Hä? Komm so, komm. Hey! Was passiert denn hier? Hotel 7 Sterne, komm. Hallo, was passiert hier? Komm. Hotel 1 Sterne, ha. Oh, ey. Und dann Hey. Wer dieser Mann, ey? Komm. Wir müssen weg. Komm, wir gehen einfach schlafen. Das ist ein Traum. Das ist einfach nur ein Traum. Komm. Komm, wir müssen einfach schlafen. Auf ein Einzelbett. <lacht> Noch. Fahr weg! Hau weg! Ey! Vor allem wohl rein! Es ist das scheißegal! Wohin fährst du? Nein! Nein! Oh Junge! Du hast unser Leben gerettet! Nein! Ey! Bitte! Wir dürfen nicht sterben! Nein! Oh, wo sind wir? Brigarella? Was machst du denn hier? Komm, wir müssen hier raus. Oh, ey. Ah, mir kommt so hart weh. Kannst du uns abholen? Wo oh, kann die fliehen? Hallo. Okay, komm. Komm, wir gehen zum Hotel, der gerade vor uns ist. Stopp! Ach komm. Oh, was ist das denn? Vor uns steht hier mal ein bus ey. Oh, ey. Boah, ich glaube dieser Hotel, ne? Ich glaube das ist ein Drei-Sterne-Hotel. Ja, es ist ein Drei-Sterne-Hotel. Oh ey. Kann man nur hier leben. Ah, hier. Mann, oh, komm. Mann, ey, was ist das denn? Und Scheiße, ey. Was ist das denn für eine Map, ne? Na, komm, Blingerilla, komm in die Mitte. Blingerilla, komm in die Mitte. Oh, ey. Hörst du mal bitte ja, auf? Boah, ich kann nicht mehr. Hinter uns sind aber Bücher, ne? Oh, die man durchlesen kann. Haben wir Internet hier? Haben wir Internet? Nein. Oh, Junge. Ey, ich wollte in mein Handy gucken. Oh, ey.